Schönen guten Morgen! Wir sind Land beim höchsten mobilen Hühnerstall Europas. Das ist der da hinten, aber das war eigentlich jetzt nur zufällig. Mhm. Äh, Sein da, mir eigentlich ziemlich nah an vom Missorinersee. Und bei uns geht es heute Richtung Bülele hinten. Und dann probieren wir was Neues aus. Jetzt ganz sagen können wir, wie funktioniert, weil es ist schneetechnisch noch einiges los in die Tolo. Schaut dort zwar noch nicht so aus, ich schwenke mal durch. Da, da sagen wir, wo wir in den Hühnerstall hinten Monte Piano Piano. Uh, ja, da schaut es nicht so aus uh, wenn man jetzt wieder nach da hinten euch schaut ein bisschen, die Serena ist jetzt zurück da strahlt es schon relativ weiß aus. Oh. gut, wir berühren es jetzt auf jeden mal aus uh, schauen wie es ihm geht ja. und ja, los geht's da so da wird jetzt noch ein Foto gemacht schau, halt eh so, wie schön das ist Nein. es ist eiskalt aber dafür hat es eine mega klare Luft und das ist einfach nur ein Traum heute sind wir schon gekommen und ja, es ist ganz wenig los voll fein geht er hier ja ganz ungewohnt ja jetzt sieht man schon viel mehr sind schon relativ weit herum und so geile stimmung hat endlich haben wir sonne Ein bisschen wärmer ist fein ja jetzt sieht man es richtig gut Wunder, wunderschön. Immer wieder Highlight. Weiter geht's für uns Richtung Bülelejoch-Hüttinger. Schauen wir mal, wie weit man. kommen. Martin hat ja immer Alternativen auf Lager. Natürlich war die mega, mega geil, was er geplant hat. Ist schon richtig gespannt. Und die Stimmung und das Bahn hat da auch rum, das ist die klare Luft heute, das ist krank. So geil! Und ich seht's, keine Leute! Ladies and Gentlemen, schau gesehen das einmal auf. Ja, da lacht die Weche! Ja. Wahnsinn einfach heute! Halt. Wunderschön! Und vorne ist die Aaron zu Hütten? Den Zoll haben wir auch schon gemacht? Den haben wir auch gemacht, ja, genau. Hast du das Eisen, das ist ewig langer. Ja. Richtig okay. heftig! Reitzinner schon ist du. Schnee und nur ist. Wahnsinn! Fast gleich das wie ich. Oh. Nach dem Downhill gibt es wieder einen Uphill, oh. <lacht> ja genau. Nein, es ist gar nicht flach. Es ist gerade so wunderschön da, mit dem See, wow, wir haben gerade Gerät schau mal da unten, das Helle da beim See, das ist der zweite Wanderweg, der geht aber nur zum Gehen, wenn es nicht so viel Wasser hat wie jetzt, Wahnsinn, oder? es Schnee hat, bei uns drüben und nicht aufgekehrt hat, am Frühjahr aussehen, jetzt muss der steht da sicher zweieinhalb Meter mehr Wasser da das ist ja was doppelt so viel Wasser in den drin wie regulär brutal. Heftig. Ja, schon aber extra, wunderschön, crazy. extrem klar. Ja. ja, fast zum Eichhupfen. Ja, es ist nicht so warm, aber es schaut ja vielleicht noch. Da drüben haben wir gerade noch einen Riegel gegessen und jetzt geht es weiter für uns. Weiter rum sind wir schon und. Da wird es jetzt so richtig, richtig geil mit dem Bahnhof. Da sind alle Stellungen herum, Gräben und da fahren sich man ein bisschen die Mauern. Richtig geil. Haben oh. also zu viel versprochen. Schau dir das bitte einmal an. Um. Wow! Das ist jetzt ein Pflaster. Heftig, es ist jetzt mal wieder atemberaubend einfach, gell? Brutalisierend Wow. Also wenn das nicht schön ist wow. Wir werden uns dann den Trail auch schlängeln und dann schauen wir, was hier geht Jetzt zum Gipfel und das ist kurz davor der Eindruck, was die Dolomiten an da geben. Wunderschön. Sie sind überall Kriegsrelikte, ein bisschen zum Aufpassen mit den Raufen, Man muss feststellen, da unten die Keilstachel, da ist es auch probiert, man über die Flanken von Österreich, Ungarn, Italien nutzgreifen Unvorstellbar, was da oben sich angespielt hat. Wunderschön und gleichzeitig grausam. einfach. Das Panorama ist ohne Worte glaube ich. Ja. Braucht es nicht mehr mehr. Mehr geht dann nicht mehr. Und ja, wir haben jetzt ungefähr noch 10 Minuten, Viertelstunde bis zum Gipfel. Das heißt, Dome und Daffe. Ist echt nicht mehr lang. Und dann gibt es euch aus und dann euch zu so hitten. Ha. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Ein Anfang vom Dome muss auch ein Ende sein. Also dann Dann schau ich schaue es mir dir aus. Wow. Cool. Wahnsinnig oh. oh. gut cool ausgeschwungen. Ja. Ja, yeah, wir haben es geschafft. Yeah. Oben am Bacher Spitze und wir haben es schon gelaufen. Sorry fürs mitnehmen, aber wir haben ein paar Leute rumgequatscht. Ja, Süd die Rolle war total nett, also man dachte, ah, wir hätten irgendwas machen können nur vom vom Video. Wurscht. Hier schaut es richtig gut aus. Nennt mal einen kleinen Vogel. Der läuft da mal dumm. Der läuft da er weiß das nicht was wir ihm geben haben. Er, merkt er ist was? echt heiß. Also er hat ihm schon ja, relativ viel geraubt. Auf jeden Fall brutales Panorama und die Sache ist die, jetzt geht er da richtig massiv Hallo. euch. Ja. Also wirklich massiv euch. So. Seht ihr das? Grab Kino, also Big Cinema. Ja. Auf jeden Fall da hinten draußen die hohen Tauern. Da schaut auch der Venediger. Da da ist der Monte Elmer, Monte Helm. Die ganze Geschichte mal Viel Gradner. Da die Sechsner Rotwand. Wow, Rock'n'Roll. Da 11 und 12er Kugel. Wie auf der Uhr. Sigmondi hinten. Die du verletzt ja. Hülle, Joch hinten. Du dir noch schnell was geben Ja. Ja, und da total markante drei Zinnen. Nicht? Richtig großes Kino. Da unsere Radl und hinter die Radl, ganz hinten drin, hoch eben haben wir gemacht. Hohe Geißel sieht man Drei Zinnen hinten. Monte Piano, Piano sieht man auch. Richtig fettes, fettes Kino. Und da sind wir schon wieder zurück. Ich glaube, Venedig, ist ein spielt 360 Grad Blick. Richtig zum Empfehlen der Berg, richtig massiv. Wahnsinnsgeschichte. Also hat viel in die ganze Zeit. Mhm. Und ja, wir lassen uns jetzt kochen. haben einen langen Tag vor uns und das Schlimme ist, wir müssen da im Bach irgendwo waschen. <lacht> so also warm ist es gerade nicht. Ich habe also. schon gesagt beim Bach vorher, was nicht ist, kann ja noch werden, oder wie <lacht> Das Problem ist bei uns bei ein Micro-Mini-Camper, wir haben zwar alles drin, was man so braucht. Wir können so Wege fahren durch den Euro, können durch Bäche durchfahren. Aber mit der Dusche ist bei uns ein bisschen Freestyle. Mhm. ja. Es ist nicht zu so warm, ich habe gerade nichts so. zu Genau, ich habe es nur zu dass dass man es ist warm. Aber ja. jetzt lassen wir es kochen. Es gibt es eine kleine Stärkung für uns. Was gibt es da? Kaffee auf der höchsten hinten. Ja genau, also da schaffen wir es echt nicht vorbeifahren. Mhm. Genau, deswegen haben wir jetzt erst den Gipfel gemacht. wie geht jetzt der direkt durch die Hütte. Den Genossen. Ja genau, der Trail geht direkt durch die Hütte. Mhm. Dann sitzen wir da und haben wir einfach so ein geiles Bano. Wow. Ja. So also sehen Sie So wenn du also sehen Sie, Ist es vielleicht meine? Schöße. Danke. Lass es schmecken. nur einige höhenmeter wieder zurück aber es geht gut so jetzt sieht man schon die drei zinnen und kleidernen see bald haben wir es geschafft ja. da oben sind wir so jetzt sieht man schön martin macht noch ein paar fotos das Licht ist noch voll gut, wir haben es echt perfekt. Schau mal, wie geil sie das spiegelt. Wow. Richtig. Ja, so schaut es aus. Wunder, wunderschön. Sehr also, geil. Ich ist jetzt nicht von hier rum. Mehr. Nein. Das ist ja so. Jetzt Nur. nicht mehr. Nein. Ja, für uns geht es jetzt zum Auto. Dann suchen wir sag mal mal am, am Bach. Genau, ich muss noch duschen. Das uh, ist nicht mehr so warm. Uh, und dann werden wir jetzt was kochen. Ja, zum Thema Dusche hat man auf Amazon ja voll die coole Dusche ausgesucht, was mit Zigaretten an Zinder geht. Weil man muss bis jetzt einfach mitbekommt. Super! Ja, die konnten mir hinten <lacht> genau Auto da einhängen. Das ist für den Wagen immer einfach Ja, Man sieht so total viel Scheiße in letzter Zeit kaufen, was keiner braucht. Also Von CD ist angefangen, Also er wieder nur irgend so Einfach alles so was Kennst du das? aber was, nee, ja, was eigentlich kaufen sollst du, dass du und den einen kaufst? Nein, ja, Ist auch ja, okay. lustig. Ich, mein, ich jetzt noch keine große brauchen? Sache. <lacht> das ist ja heute viel toller. Ich brauche einen Bock. Ja.